Hallo, mein Name ist Amina, ich bin Jahrgang 94 und habe die Gruppe gegründet. Ja, als ich Amina kennengelernt habe, waren ihre Haare noch dunkelbraun. Und dann wurden sie immer so ein kleines Stückchen, immer weiter immer heller. Dieses Phänomen lässt sich auch auf ihre Persönlichkeit übertragen. Am Anfang wirkte sie auf mich sehr verschlossen und ruhig. Aber dann kam irgendwann, wenn man sie etwas länger kannte, ihre liebenswerte und chaotische Seite zum Vorschein. Und seitdem quiekt sie eigentlich ständig herum wie ein kleiner, süßer Dinosaurier. Ah! Ah! Ah! Synchronsprecherin. Amina. Amina, ne? Ah ja, Amina hat mich gefragt, ob ich, das, ob ich was vorlesen kann. Äh, Amina ist der beste Mensch, den ich kenne. Mein Vorbild in allen Lebenslagen. Und darüber hinaus überaus schön. Amina, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Da kommt sie auch schon an. Amina ist immer überall, auch wo man sie nicht erwartet. Amina ist der neunklügste Mensch, den ich kenne. Und der kleinste. Aber nichtsdestotrotz liebenswert. Aber ich schätze, das liegt auch daran, dass die Liebenswürdigkeit auch einfach auf so wenig Körpergröße gebündelt ist. Dass man das dann eben so wahrnimmt, ne? So stelle ich mir das ungefähr vor. Es also ist super, wenn man. Also ich komme ich komm ab und an mal zu spät. Und wenn man die Gruppe sucht, muss man einfach immer nur nach einer Gruppe suchen, wo die Unterschiede sehr groß sind. Das ist sehr praktisch. Also entweder Amina und Joe, Amina und Jan. Das ist sehr einfach. Das macht sie für mich auch sehr sympathisch, sehr, sehr beliebt bei mir. Und irgendwann ist sie mir halt im Traum erschienen und hat gesagt, du musst mitmachen in meiner Filmgruppe. Und dann bin ich halt wach geworden, schweißgebadet. Und dann habe ich ein Messer neben meinem Bett gefunden und dachte, okay, ich mache mit, es ist, es ist okay. Anscheinend muss ich mitmachen. Es gibt keine andere Option eigentlich auch. Äh, seitdem bin ich hier und äh, bin glücklich. Sehr, ich bin sehr glücklich, ja. Und äh, ja, sie also ist sehr, Amina ist sehr, Amina, man kann sagen, Amina ist ein Mensch, die ist, die ist ambitioniert, ne? die hat was vor in der Welt, so, die will auch was schaffen, die will was erreichen. Und ich vermute einfach mal, dass sie das auch schaffen wird. Halt. Meine Rolle im Team ist die Organisation, das heißt, wenn wir ein Meeting haben, leite ich das und führe uns mit einem roten Faden mehr oder weniger durch das Meeting hindurch. Oder bei Drehs mache ich die Organisation, mache oft die Aufnahmeleitung. Ab und zu darf ich auch mal Regie führen. Muss ich irgendwas noch sagen zu meiner Rolle? Nein, oder? Alles gut, ne? Ich mach, was ich will. Meine Rolle ist, ich mach, was ich will. Und zu meiner Rolle, ich weiß immer Bescheid, was ich tue. Oder ich weiß immer Bescheid. Ich bin informiert. Ja, Amina kenne ich tatsächlich erst wirklich so bewusst seit unserem ersten Treffen für ESP, wo wir uns überhaupt erst mal kennengelernt haben. Der ja, erste Eindruck war so ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber letztendlich super nette Person, Organisationsmeisterin in der Gruppe, was das angeht. Sie versucht wirklich mit allen Mitteln und opfert jede zeitliche Minute dafür, der Gruppe wirklich das Beste daraus zu holen. Alles so hinzuorganisieren, damit das alles zu einem organisierten Abschluss kommen kann. Also Amine war von Anfang an sehr hilfsbereit und immer dazu bereit, nicht nur meine, sondern eigentlich die Fähigkeiten von allen zu verbessern und auszubauen, was ich sehr zu schätzen weiß. Außerdem ist sie immer sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen und mit Amine hat man auch immer jemanden, den man umarmen kann.